Jetzt haben wir noch die Abstimmungen vorzunehmen. Es ist mehrfach gekonnt worden. Es ist auch gut besetzt. Hier. Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 71 Das ist der Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Eindeutiges Bekenntnis zur verfassungsgemäßen Ordnung für ein rechtsstaatliches Deutschland Europa, Drucksache 205546. Wer stimmt zu? Das ist CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, die FDP. Wer ist dagegen? Und die Fraktionsoberrat dafür, ne? Ja, dagegen ist AfD und die Linke. Dann ist der Antrag so beschlossen. Dann rufe ich auf 70 Entschließungsantrag Fraktion der CDU und Bündnis 90/Die Grünen Hessen stärkt Geburtshilfe und Hebammenversorgung. Drucksache 20 5544. Wer stimmt zu? Das ist CDU und Bündnis 90/Die Grünen. Wer ist dagegen? Das sind die Linken. Wer enthält sich? Das ist die AfD, die FDP und die SPD. Und der Herr Kahnt hat dafür. Gut. Dann ist das so beschlossen. Dann rufe ich ab 45. Antrag der Fraktionen der CDU, BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN, SPD, FDP, Gedenkstätte Hadamar unterstützen 205175. Wer stimmt zu? CDU, SPD, Grüne. AfD, FDP, LINKE, Fraktionslose, alles, ganze Haus. Dann ist dies einstimmig angenommen. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 51, Beschlussempfehlung und Bericht Haushaltsausschuss, Antrag Rechnungshof, Drucksache 205179 zu Wer stimmt zu? Das ist offensichtlich das ganze Haus. Es gibt keine Gegenstimmen, keine Enthaltungen. Dann ist dies einstimmig so beschlossen. Dann kommt 68 Antrag der Fraktionen CDU, BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN, SPD, FDP, Geschäftsordnung des Landtags. Wer stimmt zu? Auch das ganze Haus. Keine Gegenstimmen? Dann einstimmig so beschlossen. Jetzt kommen wir zur zweiten Lesung. Gesetzentwurf Fraktion DIE LINKE, Gesetz zur Änderung des Hessischen Feiertagsgesetzes. Wer stimmt dem Gesetzentwurf zu? Das ist DIE LINKE und die Sozialdemokraten. Wer ist dagegen? Die CDU, BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN, die FDP und die AfD und Herr Kahnt. und das wars dann ist dies so abgelehnt. Ja, mehr gibt es, soll können eine reinkommt. So, dann haben wir den Punkt 14 zweite Lesung des der Landesregierung Gesetz zur Änderung des Gute-Zukunftssicherungsgesetzes. Ich will hier an dieser Stelle noch einmal sagen: Ich bin den Kollegen der AfD dankbar, dass Sie Ihren Antrag zurückgezogen haben, Auch wenn es unterschiedliche politische Meinungen in diesem Hause gibt, wenn im Ältestenrat und zwischen den Geschäftsführern Vereinbarungen getroffen werden, dann muss dies eingehalten werden. Ich sage dies aus meiner kurzen Erfahrung aus 38 Jahren hier in diesem Hause. Denn wenn das nicht mehr gilt, wenn das nicht mehr gilt, dann ist die ganze Arbeit gefährdet. Alle Kollegen, die hier sitzen, orientieren sich natürlich auch in ihrer Zeitplanung an diesen Verabredungen, die getroffen werden. Deshalb noch einmal herzlichen Dank dafür. Wir können jetzt in zweiter Lesung abstimmen über diesen Gesetzentwurf. Wer stimmt dem Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung zu? Das ist CDU, SPD, BÜNDNIS 90 GRÜNEN. Wer ist? Der Herr ist dafür. Wer ist dagegen? Das ist die AfD. Wer enthält sich? Die FDP und DIE LINKE. Dann ist der Gesetzentwurf in zweiter Lesung so beschlossen und zum Gesetz erhoben.